Okay. Ja, herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar für Tutorinnen und Tutoren der Freiwilligen im Schulbereich. Wir hoffen, dass Sie uns jetzt alle hören und sehen können. Wir hatten leider ein paar technische Probleme. Sie können gerne uns im Chat kurz schreiben, wenn Sie, ja, wenn Sie uns hören dass wir einfach kurz die, sicher sind, dass es funktioniert. Okay, ich sehe schon, es fangen einige an zu schreiben, also ein gutes Zeichen. Okay, vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, wir entschuldigen uns wirklich nochmal für die Verzögerung. Technik spielt leider nicht immer mit. Äh, genau, wir würden uns einfach mal kurz vorstellen. Ich selbst bin, genau, Christina Franz. Ich äh, bin im äh, DFB büro in Saarbrücken und äh, kümmere mich äh, um die Seminargruppen D und und E, das heißt, ich bin Ansprechpartnerin für Einsatzstellen dieser Seminargruppe. No. Weiter an, genau. Also, ich bin Rinjara Kutumalana. Äh, ich äh, bin auch zuständig für den Deutsch-Französischen Freiwilligendienst im Schulbereich. Äh, allerdings im, äh, so vor allem für die Gruppe C und F. Ähm, ja, vielleicht können wir dann jetzt... Äh, so, das ganze Team jetzt noch vorstellen. Das sind noch drei Personen zusätzlich. Äh, dazu ist noch unsere Kollegin Victoria Seidel. Hallo, ich weiß nicht, ob man mich hört oder sieht. Ja. Ja, mhm. ja okay. Ähm, genau, also hallo zusammen. Ich bin Victoria Seidel. Ich arbeite im deutsch-französischen in Paris und kümmere mich mit meinen Kollegen aus Saarbrücken zusammen um den Freiwilligendienst an Schulen. Äh, speziell, also konkret kümmere ich mich um die Gruppe B. Jahr. Genau. Und ich werde heute den Chat äh, moderieren und werde deshalb auch gleich meine Kamera und mein Mikrofon wieder ausstellen, um äh, die Verbindung nicht zu gefährden. Und genau, antworte sehr gerne auf Ihre Fragen im Chat. Ja, ich bin Anna Wiederer, Ich bin Freiwillige seit Anfang September hier im deutsch-französischen Jugendwerk in Paris. Und werde jetzt für ein Jahr ähm, hier arbeiten ähm, im Bereich Freiwilligendienst und freut mich hier zu sein. Hallo zusammen, äh, ich, mein Name ist Lorin und ich bin eine Freiwillige, die für den Schul- und Hochschulbereich arbeitet. Äh, ich bin in dem äh, DFJD seit dem äh, 8. September und ich arbeite in Saarbrücken. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sehen, dass wir insgesamt jetzt 17 Teilnehmer haben. Oder jetzt gerade 18. Ja, 18. Äh, genau, also wir vermuten, es ist noch vielleicht ein paar Leute, die dazu äh, noch so also, anstoßen werden. Wir werden erstmal kurz äh, alle Namen vorlesen, zu wissen, wer da ist. Also äh, zusätzlich vom Team sind noch äh, Isabel Unzak, Nathalie Antoine. Dennis Premstedt, Cora Zöhnel, Stefan Edelmann, Andreas Leich, Honorine Briso, Matthias Pieper, Bettina Richter, Silke Humburg, Matthias Zink, Silvia Kuchenbrot und Dr. Svenja Brose. Herzlich willkommen an alle. Wir ja, hätten noch ein paar kleine Infos äh, zum Format. Also, erstmal ist es so, dass wir sprechen können. Sie können uns auch. Ach, Entschuldigung? Ja, äh, ne, ne, Entschuldigung, ich sage das danach. Alles okay. Ähm, genau, wir können, äh, Sie können uns sehen. Ähm, wir können Sie leider nicht sehen. Ähm, und um mit uns zu kommunizieren, können Sie, wie Sie es ja auch teilweise schon gemacht haben, einfach im Chat äh, Ihre Anmerkungen schicken oder Ihre Fragen. Und wir. Genau, die Kollegin wird äh, versuchen, im Chat äh, schon auf einige Fragen zu antworten, aber wir werden auch nach jedem Kapitel nochmal auf die Fragen zurückkommen und, äh, und gegebenenfalls beantworten, wenn sie noch nicht beantwortet wurden. Genau. Ja, das, ja. Mhm. Und was ich gerne sagen wollte, ist, äh, dass Sie gerne auch ähm, sich vorstellen, so im Chat können und einfach nur sagen, so, wo, so wer Sie sind und wo Ihre Ansatzstelle sich befindet. So also können wir auch einen besseren Eindruck haben, so von äh, wer wo ist. Also, falls Sie das möchten, dann ähm, lesen wir gerne, ähm, genau, Ihre kleine Vorstellung. Ja, genau, das äh, Webinar wird auch aufgezeichnet, das heißt, wenn Sie was schreiben, ähm, dann äh, ist auch Ihr Name sichtbar und auch die Kommentare nur zur Info. Die Aufzeichnung bekommen Sie dann nach dem Webinar äh, zugeschickt und auch alle Dokumente, die wir, über die wir sprechen werden. Dann kommen wir zum Ablauf. Mhm. Also jetzt zum Ablauf, also da, Sie haben gerade heute Nachmittag äh, die Tagesordnung per E-Mail erhalten, äh, nur ganz kurz, Dann werden auf jeden Fall das ganze Programm äh, des Torschwanzlischen das Freiwilligenhilfs jetzt vorstellen, ein paar, also mehrere administrative Informationen dann geben, ähm, auch ein paar Tipps ähm, und ähm, Pflichten für die Begleitung der Freiwilligen. Ähm, und dazu werden wir auch ähm, das Glück haben, dass äh, eine äh, Tutorin auch äh, ihre, ihre, so ein, ein bisschen so einen Erfahrungsbericht dann uns mitteilen kann. Äh, genau, und ähm, wir werden jedes Mal dann so eine kleine Pause machen und ähm, um danach auf Ihre Fragen so wiederzukommen lassen. Also wir. Wir teilen die Infos mit und dann machen wir immer eine Pause, um alle Inf äh, Fragen beantworten zu können. Und wir freuen uns auch, dass äh, es jetzt schon im Chat äh, läuft und äh, jetzt wissen, wir, woher ihr alle kommt. Ähm, genau. Also vielleicht äh, bevor wir aber alles anfangen, also hier ist also auf dem Bild können Sie den Tagesablauf dann äh, sehen. Aber bevor wir äh, anfangen, hätten wir ein paar Informationen wegen, dem, ähm, wegen der Gesundheitskrise, die, wo wir alle aktuell uns befinden, über das Covid-19. Ähm, wir hätten dann vier wichtige Informationen vielleicht in, äh, an Ihnen alle. Also erstmal, es gibt äh, keine Garantie, dass alle Seminare physisch stattfinden können. Und werden. Allerdings werden alle Freiwilligen also immer bei, der, bei denselben Daten freigestellt werden sollen, weil wir fast die Seminare nicht physisch stattfinden, dann wir das online stattfinden können. Und dafür brauchen sie natürlich auch Zeit dazu. Äh, zweiter Punkt: also falls eine Ansatzstelle dann schließt, äh, wegen, wegen Quarantäne zum Beispiel. Dann ist immer die Priorität für die Freiwilligen im Homeoffice weiterarbeiten zu können. Und dafür müssen sie auch von den Tutoren integriert werden, von den ganzen, ähm, in den Unterrichten, falls sie dann online stattfinden in ihrer Schule. Ähm, ja, also, letztes Jahr zum Beispiel hatten wir schon mehrere mehrere Tutoren, die die, die die Freiwilligen angeboten hatten, einfach eine Unterstützung von Schülern online zu machen, so entweder Begleitungen oder so mit einer kleinen Gruppe. Oder es gab auch sogar so mehr kreativere auch Aktivitäten, zum Beispiel ein Exit-Game, das online stattgefunden ist. Also das, genau, das wäre die Priorität. Also der dritte Punkt ist, also, also generell, falls eine Ansatzstelle dann schließt bei Beginn Quarantäne, dass sie das uns so schnell wie möglich melden, so dass wir auch äh, wissen können, so wie die Lage von den Tutoren und die Freiwilligen dann ist. Und letzter Punkt, äh, dass äh, der Fjw übernimmt dann dieses Jahr keine Reisekosten, falls die Freiwilligen zurück nach Frankreich fahren wollen wegen der Quarantäne. Ähm, ja, ich glaube, äh, das war es für mich. Dann, ähm, wir würden dann äh, Ihnen kurz eine kleine, bevor wir die ganze Vorstellung äh, von dem Programm äh, anfangen, dann würden wir gerne ein kleine, kleines Video dann online zeigen. Allerdings, äh, kenne ich es, äh, wir haben technische Probleme, wie ihr schon das bemerkt haben. Allerdings äh, ja, finden wir das nicht, dann vielleicht könnte ähm, einer Kollegin von mir dann den Link äh, auf dem Chat ähm, erschreiben in einem Video von der -W. Und genau, da ist das schon. Ähm, genau. Also wir würden euch alle, äh, Ihnen alle anleiden, äh, einladen, auf diesen Link auf YouTube zu schauen und das Video dann äh, anzuschauen. Es tut uns leid für diese Informatische Probleme. Wir sehen uns hier in zwei Minuten wieder. Ich glaube, wir sind jetzt mit, mit der, mit der YouTube-Video fertig. Ich glaube, also ich höre das Video gerade jetzt. Es ging jetzt gerade los. Peter, kannst du das stoppen? Ich, ich kann, also das Video jetzt geht ah, nicht. Okay. Ich, konnte, ich weiß gar nicht, ob, das, ob Sie alle das Video gesehen hatten. Ich mache einfach mal, okay, ist zu Ende, super. Okay, äh, genau, das Video, wir Sie konnten das jetzt sehen, das war ein kleiner Einstieg in das Programm. Wir möchten Ihnen das einfach noch mal kurz und knapp vorstellen. Ähm, genau, und zwar der deutsch-französische Freiwilligendienst, äh, der existiert seit 2007 äh, und ist auf Auftrag, im Auftrag der deutschen und französischen Regierung ins Leben gerufen worden. Es ist so, dass, äh, ja, das das Programm einerseits vom äh, französischen Service Civique unterstützt wird und aber auch von deutscher Seite vom internationalen Jugendfreiwilligendienst. Allerdings für die Freiwilligen, die Sie betreuen, also die französischen Freiwilligen, ist es ausschließlich ein Service Civique. Das andere Programm ähm, ist leider nur für die, ja, nur eine Unterstützung für die deutschen Freiwilligen. Den äh, Freiwilligendienst im Schulbereich, den gibt es jetzt seit 2012. Und, ja, dieses Jahr haben wir 70 deutsche Freiwillige, die aktuell in Frankreich sind und ähm, 47 Freiwillige, ähm, ja, deutsche Freiwillige, Entschuldigung, französische Freiwillige, die in aktuell in Deutschland sind. Das ist also, ja, nicht ganz ausgeglichen. Ähm, ist natürlich das Ziel generell, dass die, dass die Zahl äh, ungefähr gleich ist, ist leider nicht immer möglich. Und dieses Jahr können wir aufgrund der Corona-Situation trotzdem äh, froh sein, so viele Freiwillige entsendet zu haben. Ja. Mhm. Also ich höre jetzt im Hintergrund äh, ein mhm. Video, das heute läuft. Und äh, ich weiß nicht, ob das man stoppen kann. Genau. Also ich weiß nicht, also für alle Teilnehmer, wie das aussieht, ob ihr auch äh, noch ein äh, Video jetzt im Hintergrund hört, aber ich hoffe, dass es äh, nicht zu nicht zu laut ist. Ähm, aber nein, okay, dann ist es äh, noch einmal bestimmt ein informatisches Problem. Ähm, ich versuche dann weiter richtig zu reden. Ähm, ja, also weiter zum, äh, zu der Vorstellung. Also wir wollten Ihnen kurz auch noch äh, die euch bescheid, euch bescheid, Ihnen bescheid zeigen, dass äh, wir eine äh, Ansatzstellenkarten haben, wo Sie alle ähm, äh, erfahren können, äh, in welcher Stadt genau äh, ein Ansatzstelle gibt, die ein äh, Detail vom Deutsch Französischen Freiwilligendienst äh, äh, teilnimmt. Diesen Link könnt ihr ähm, äh, okay, also diesen Link könnt ihr auch ähm, äh, so der Link steht auch also ganz oben vom PowerPoint. Ich hoffe, dass Sie das äh, sehen können äh, und ja, eine meiner Kolleginnen äh, kann auch entweder äh, Victoria oder Lorine oder Anna kann auch den Link äh, im Chat schreiben, so dass sie auch, ähm, so dass Sie auch ähm, Zugang zu dieser ähm, Karte haben können. Und äh, dann werden Sie auch sehen, ähm, wenn Sie auf diesen kleinen, also ganz oben rechts, wenn Sie auf diesen kleinen viereckigen äh, Kreuz klicken, dann äh, klickt, dann könnt ihr auch alle Details und alle Namen, alle Kontaktdaten äh, dann haben. Ähm, genau. Ähm, ja, ja. Ähm. Generell zu den, äh, also mit der Karte sind wir durch, ne ähm, zu den äh, Zielen des Programms, also das, äh, der deutsch hurzisch im Schulbereich hat äh, das Ziel, die Sprache und die Kultur des entsprechenden Nachbarlandes äh, zu fördern, das heißt äh, jetzt für die äh, französischen Freiwilligen, die sie aufnehmen, die, äh, genau, französische Kultur in Deutschland ähm, ja, dazu beizutragen, ähm, bekannt zu machen, zu, ähm, ja, und äh, auch gleichzeitig die Mobilität der Schülerinnen und Schüler zu fördern, also generell Mobilität, äh, europäische Mobilität, westeuropäische Mobilität, das sind so die großen Ziele des Programms. Genau. Ähm, Kirsten, könntest du vielleicht weitermachen? Ich muss das kurz regeln. Ja. Moment. Ähm, also mit, mit dem Ablauf weiter mit den Aufgaben? Okay, genau. Ähm, wir würden okay. gerne noch die, die Aufgaben ähm, näher vorstellen, damit Sie da, äh, ja, da auch Ideen bekommen. Und zwar generell äh, ist, es das, ist es das Ziel, ähm, ja, wie gesagt, das Ziel hatte ich schon genannt. Ähm, die Aufgaben können sich generell richten, einerseits nach den Bedürfnissen der Einsatzstelle, aber auch den Kompetenzen und Interessen der Freiwilligen. Deswegen ist es immer gut, am Anfang auch das abzugleichen. Beispiele für Aufgaben können einerseits sein, AGs anzuleiten, also können verschiedene Bereiche sein, Theater-AG oder was musikalisches, Fremdsprachen-AG, also oft ist es so, dass die ja die französischen Freiwilligen eine französische AG anbieten möchten, ein bisschen um ja, die Sprache näher zu bringen, aber auch, ja, auch verschiedene Gewohnheiten oder Kochen alles Mögliche ähm, dann Unterstützung bei Organisation von Austauschen ich kann, schätze dass das dieses Jahr etwas, etwas geringer ausfallen wird dass es wahrscheinlich weniger Austausche geben wird ist aber generell auch ein, ähm, ja, ein wichtiger Bereich es können natürlich auch Brieffreundschaften sein und ähm, ansonsten Begleitung von Ausflügen ist eine Möglichkeit ähm, Ausflüge oder Hilfe bei der Organisation vom Tag der offenen Tür oder ähm, ja, verschiedenen Veranstaltungen, die die, die die Schule organisiert, zum Beispiel Deutsch-Französischen Tag oder Europatag, alles Mögliche und äh, genau Beratung von Schülern oder Schülerinnen, die ins Ausland gehen möchten und äh, außerdem ja natürlich gerne Unterstützung im Unterricht. Da ist es aber wichtig, dass die, ähm, dass die Freiwilligen nicht nur im äh, Unterricht eingesetzt sein müssen sondern auch sich in anderen Fächern äh, ja, einbringen können. Es kann alles Mögliche sein, äh, Naturwissenschaftliche Fächer oder Geschichte, Politik. Das äh, da ist ein ganzen Kerngrenzen gesetzt und es kommen wirklich auf die Interessen der Freiwilligen und Bedürfnisse der Schulen an. Genau. Also vielen Dank an äh, Vianney Gibo. Der äh, jetzt äh, gerade zum äh, Webinar angekommen ist und äh, der, ähm, der also dieses Jahr wieder ein Tutor von einer Freiwillige ist. Und äh, genau, und der begleitet eine Freiwillige dieses Jahr. Und wir hatten ihn äh, gefragt, so eine kleine Erfahrungsbericht dann sagen zu können. So, ja, also dann lasse können, ich mich. Äh, lass könnt ihr mich hören ja. jetzt? Ja. Ja, super. Perfekt. Guten Tag alle. Äh, ja, ich bin also ich bin Franzose, ne? Ich wundere von meinem Akzent äh, und von meinem Fehler. Ich arbeite in der französischen Schule in Hamburg als Hauptleiter, äh, leiter Und ja, wir empfangen Freiwilligerinnen, also wir haben immer drei äh, Frauen gehabt äh, seit 2018. Und Das läuft immer super gut. Also äh, ja, ich kenne ein bisschen das, weil ich auch selber Freiwilliger war. Also europäischer Freiwilligendienst gemacht habe seit also in 2004 in Deutschland. Deswegen für mich war die Mission als Tutor sehr wichtig, dass wir den von vorne an empfangen. Ich mache das so, dass ich wenn ich die Info bekomme von DFJW, dass wir den Freiwilligen empfangen, dass ich sofort Kontakt und erst sage, dass wir versuchen eine Wohnung zu finden. Ich weiß nicht wo ob ihr das Problem habt, aber in Hamburg, das ist äh, sehr, sehr sehr schwierig. Mittlerweile, also ich arbeite in der französischen Schule, dann wir haben eine kleine französische Kommunität, die Eltern helfen mit auch. Wir haben manchmal äh, ähm, Wohnungen durch die ähm, Community gefunden und äh, aber dieses Jahr die Freiwilligen selber gefunden, dann äh, das klappt. Und wenn das schon geregelt ist, dann ist alles einfacher und äh, da die erste die ersten Wochen, also über die ersten Tag, dann, ich war so, die Freiwilligen zu empfangen direkt im Bahnhof oder für, also äh, letztes Jahr war auf Flughafen und äh, um äh, ihnen ja, richtig zu empfangen und dann zu zeigen, um, ein bisschen wo, was sie finden kann mit, äh, mit Bus und Bahn und äh, naja, und dann äh, kommen sie zu uns äh, bei der Arbeit und dann so also zu erklären, welche genau was die Mission sind. Also ich arbeite in der Schule, aber ich kümmere mich um ausschließlicher Bereich, ähm, ja. ja, also was periskolär betrifft ähm, und äh, dann ja die freiwilligen, was ganz genau äh, war was äh, was sie zu tun hat und äh, dann es gibt die ganzen administrativen Sachen zu regeln, ähm Bank weil wir ein bisschen, also Geld braucht man und dann das versuche ich alles mit dem Freiwilligen zu machen. Das ist auch ja Zeit, dass wir auch reden können, wenn man in Wartezeit ist und sowas. Und dann ja, so läuft das. Also und dann im Jahr ich ich, regelmäßige Termine zu machen. Erste Zum Beispiel also eine kleine Rückmeldung, wie war die Woche und so weiter und dann nach äh, einem Monat und dann danach nach Bedarf. Also wir haben wirklich Glück, weil das äh, seit drei Jahren super läuft mit den Kollegen. Äh, die machen einen super Job immer. Also dann ja, ich muss, ich muss mich nur bedanken wegen die Qualität, die sie uns schicken. Und äh, ja, das macht Spaß. Deswegen äh, sind wir immer dabei und äh, ja, das gibt Ideen in der Schule, weil mein Bereich hat einen deutsch-französischen Freiwilligendienst. Und jetzt, äh, ich habe darüber gesprochen an die Kollegen von dem Gymnasium oder von der Kita, äh, von der Ecole Maternelle bei uns. Und äh, ja, die würden auch interessiert. Mal sehen, wie, der, die, wie wir das äh, machen können. Aber das heißt, das äh, kommt gut an im Programm. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch mehr erzählen soll oder sowas, aber das war mein ja. kleiner Beitrag. Ich glaube, das ist schon ein mhm. ziemlich vollständiger Beitrag. Also ich, ja. ähm, so, wir bedanken uns auf jeden Fall äh, sehr. Vielen Dank äh, an euch alle. Bei dir. Vielen Dank auf jeden Fall. Und dann, wenn äh, Frage von unseren Kollegen, also genau. äh, ja, können ja. Sie auch gerne meine Mailadresse geben und sowas. Kein Problem. Okay, dann äh, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Dank. Ich weiß, dass ähm, Sie dass ja. dann nicht ähm, ja. sehr lange bleiben können. Dann ja, ich muss weiterarbeiten. Die Kinder ja, sind genau. da. Dann wir, wir lassen Sie dann wieder frei und vielen Dank auf jeden Fall für den Beitrag. Nicht dafür. Vielen Dank. Ciao. Das heißt, dass wir aber jetzt äh, weitermachen werden. Ähm, Genau. Ähm, äh, es wurde noch nicht gesagt, dass die Freiwillige, aber das ist selbstverständlich, dass die Freiwilligen natürlich keine Sprachassistenten sind. Das also sind keine Praktikanten und äh, das sind auch natürlich keine fest, ähm, festen Arbeitskraft. Äh, so also die dürfen auch keine äh, feste Arbeitskraft ersetzen und äh, ja, das heißt, dass sie auch nicht so eigenverantwortlich für die Schüler na, beim, beim Unterricht sein ähm, haben können. Ja, also das ist, ähm, Es ist dann ein, okay, dass die, dass die Freiwilligen dann vielleicht in einem, Zimmer, in einem Zimmer, in einem Raum mit Schülern oder einer kleinen Gruppe von Schülern alleine bleiben, das ist kein Problem, ähm, aber es muss immer ein Verantwortlicher in der Nähe sein, der dringend ähm, dann ähm, bei der Freiwillige sich melden können, falls sie Probleme treffen. Das ist äh, sehr, sehr wichtig für uns, weil äh, jedes Jahr haben wir manchmal Beispiele, also, oder ähm, Erfahrungen von äh, Freiwilligen, die äh, äh, darüber berichtet haben. Ähm, genau. Äh. Machen wir ähm, weiter mit den Seminaren. Genau. Und äh, zwar, genau, Sie wissen ja alle, Ihre Freiwilligen haben ja jetzt schon am ersten Seminar teilgenommen. Es gibt insgesamt während dem gesamten Jahr vier Seminare. Das sind 25 Seminartage und die sind verpflichtend. Das ist also kein, also zählt nicht als Urlaubstage, sondern ist wirklich ein Bestandteil Bestandteil äh, des Freiwilligendienstes. Genau, das erste Seminar hat, beginnt immer direkt Anfang September. Das hat stattgefunden. Es gibt ein zweites Seminar im November, Dezember, ein drittes ungefähr März, April und das vierte ganz am Ende Ende Juni. Die Daten, die werden Sie noch bekommen. Also, wenn Sie sie noch nicht bekommen haben, folgen die dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich per E-Mail. Generell äh, zu den Seminaren ist es so, dass die deutsch-französisch sind, das heißt, es nehmen einerseits deutsche Freiwillige und auch französische Freiwillige teil, also die treffen die französischen Freiwilligen, treffen auch die deutschen Freiwilligen, die gleichzeitig auch in der Schule äh, in Frankreich einen Freiwilligendienst machen und die Seminargruppe bleibt immer die gleiche. So generell geht es darum, die Freiwilligen wirklich interkulturell und sprachlich auf, ähm, auf ihren Aufenthalt im Ausland vorzubereiten. Dann geht es auch darum, sich mit den anderen Freiwilligen austauschen zu können, also auch ein Netzwerk ähm, zu bilden, ähm, auch zu schauen, wie es die Erfahrung von den, von den anderen Freiwilligen, ähm, die in einer, in einer ähnlichen Einsatzstelle sind, ähm, in dem in anderen Land eingesetzt sind. Und äh, was auch ein wichtiger Bestandteil ist, ist wirklich die, äh, die Kompetenzen, die die Freiwilligen im Laufe des Jahres äh, erlangen, das zu, ja, zu valorisieren. Und äh, genau, Sie sehen hier auch ein Beispiel, also ein Seminarprogramm und äh, ja sehen einfach, was, was da so die Freiwilligen äh, generell erwartet. Das ist jetzt auf Französisch. Ähm, ja, es sind da einfach äh, verschiedene Einheiten, also es gibt zum Beispiel jedes, jeden Tag ähm, Sprachanimationen, das ist eine, ja, eine non-formelle äh, Methode, ist auch etwas, was die Freiwilligen vielleicht auch mal in der Schule einsetzen können, um vielleicht einen kleinen, zu Beginn des Unterrichts oder so, ähm, ja einen kleinen Energizer machen zu können. Ähm, ja, Sie sehen hier auch zum Beispiel sprachliche Ziele, also wie gesagt, die sprachliche Dimension ist sehr wichtig. Ähm, die interkulturellen Einheiten, die sind hier immer äh, grün markiert. Ja, und ansonsten ist der Freiwilligendienst äh, oder das Seminar des, der Freiwilligendienst ja auch eine gute Möglichkeit, sich mit den anderen Freiwilligen auszutauschen und zum Beispiel auch, äh, kann eine gute Basis auch sein, um gemeinsame Projekte entstehen zu lassen. Also zum Beispiel, wenn die Schule einen Austauschpartner sucht, ist das natürlich eine Möglichkeit, weil die Freiwilligen äh, die deutschen Freiwilligen ja in Frankreich eingesetzt sind und dort Kontakt zu Schülerinnen und Schülern aus, in Frankreich haben. Ja, und äh, die Seminare werden generell auch von uns besucht. Also immer von der dfb ansprechpartnerin der Gruppe wird sie ähm, zum, zumindest beim ersten, zweiten und vierten Seminar besucht. Genau, und beim zweiten Seminar führen wir immer individuelle Gespräche mit den Freiwilligen zu wissen, wie das ihnen geht und ähm, ja, wie, wie alles, also was Sie für Aufgaben haben, ob das, äh, ja, wie man so eine kleine Betreuung auch um zu wissen, ob es keine so. Missverständnisse, Lagen äh, mit Missverständnissen gibt oder, oder sonst. Ähm, ja. Aber natürlich haben, im Laufe des Jahres sind wir immer erreichbar und können immer ähm, ja, Tutoren und Freiwilligen so die Fragen, die Fragen beantworten. Ähm, also, soweit so gut. Äh, haben Sie vielleicht noch äh, ein paar Fragen zu den Punkten, die wir bisher? Schon besprochen haben. Also wir haben gesehen, dass äh, Matthias Zink, ähm, der in Buchlo ist, glaube ich, ähm, ja, auch äh, eine Frage zu den äh, Corona-Tests dann gesprochen hat. Ähm, ja, also das war die Gruppe F, wo es äh, ein Problem gab. Ähm, es äh, steht Genau, noch nicht fest, wie meine Kollegin äh, Victoria Seidel beantwortet hat. Es steht noch nicht fest, äh, ob äh, das Zeit Seminar so physisch stattfinden kann. Vielleicht wird es dann online stattfinden. Die Antwort haben wir leider noch nicht und das werden wir hoffentlich schnellstmöglich erfahren können, ähm, ja, im Laufe, des, ähm, im Laufe Oktober bestimmt, genau. okay. Hier äh, genau, haben wir noch eine Frage. Der Unterschied zwischen Betreuer und Anleiter. Also ähm, ich weiß gerade nicht, wo das steht. Also generell sprechen wir immer von Tutorinnen und Tutoren, äh, die Ansprechpartner der Freiwilligen in den Einsatz stellen. Und wir sind die DFJW-Ansprechpartner. Also die ja, Betreuer und Anleiter nutzen wir, glaube ich, nicht. Es kann sein, dass das irgendwo stand. Äh, ja. ja, klar. Ähm, genau, und es wäre super, wenn wir die Seminare vielleicht bald haben könnten. Ähm, ja, genau, also wir werden die auf jeden Fall in den nächsten Wochen mitteilen können. Ähm, ja, also die, die nächsten Daten können wir so nächste Woche dann teilen. Wenn es noch nicht gemacht wurde, dann ähm, ja, sehr bald auf jeden Fall. Und wir verstehen auch, dass das Ganze Jahr sich also um die Seminare organisieren müssen, ähm, wenn die Freiwillige ähm, da sind oder nicht. Meistens, also im Schulbereich, ist das eher ab äh, Mitte November bis äh, Mitte Dezember für das zweite Seminar. Aber ähm, wir melden uns noch auf jeden Fall bescheid. Gut, dann, wenn es zu den Seminaren keine Fragen gibt, gehen wir nochmal einen äh, Punkt weiter. Ja, und zwar zu den administrativen Informationen. Genau. Also jetzt über ein paar finanziellen Fragen. Also Sie wissen schon, dass die, dass die, Freiwilligen, also hier steht nicht, dass die richtige Aufwandsentschädigung ist. Das ist für die Deutschen in Frankreich, also für die Franzosen in Deutschland. Das ist allerdings nicht 473 Euro, sondern 522 Euro, so. Also 87 Cent pro Monat und das wird, also pro vollständiges Monat und das wird nicht vom DFW, sondern vom Agence du Service CIVIC ähm, überwiesen ähm, und äh, ja, äh, genau und äh, die, es gibt noch äh, so die, die Zusatzhilfe, die Pflicht ist, die von der Ansatzstelle dann äh, beigetragen werden muss und es ist mindestens 107,58 Euro ähm, laut des äh, französischen Gesetzes. Das haben wir nicht als der FJW äh, festgelegt, äh, sondern die Agence du Service Civique, Und es kann als Geld oder Sachleistung ähm, in Form nehmen. Ähm, also dieser 107 Euro pro Monat, das ist wirklich das Minimum. Ähm, also weniger, so können wir natürlich den, den Vertrag nicht äh, erstellen. Es kann natürlich auch gerne mehr sein also, und es kann unterschiedliche Formen nehmen, so wie eine Transportkosten, also Transportkosten, die Nahverkehrskarten oder, oder eine Kantine, wenn es gibt, oder, oder ja, Hilfe bei der, bei der Beherbergung zum Beispiel. Äh, ja. Das wäre es für die finanziellen Fragen. Äh, vielleicht jetzt noch äh, für die, ganz kurz für die Versicherung. Äh, also alle Freiwilligen sind für die Dauer ihres Freiwilligendienstes europaweit äh, durch den Versicherungsdienst nach der Dotsdam weiter versichert und äh, der Versicherungsschutz besteht aus Ausland, Krank, äh, Krankenversicherung, äh, Berufs- und Privathaftpflichtversicherung äh, und ähm, natürlich noch beruflichen und privaten Unfallversicherungen. Ähm, das heißt konkret, dass äh, die Freiwilligen dürfen äh, die Klassenfahrten begleiten. Ähm, genau. Ähm, jetzt vielleicht noch von den äh, Arbeitszeiten. Ich glaube, ich bin noch dran. Äh, genau, das, äh, die Arbeitszeit besteht auf äh, mindestens 24 Stunden die Woche und äh, maximal 35 Stunden. Äh, die Anzahl der Stunden wurden bei der Bewerbung angegeben und äh, dann haben wir auch also, die Bewerbung der Einsatzstelle dafür äh, genommen. Äh, es handelt sich um ähm, einen Richtwert äh, und die Anzahl erscheint in der äh, Vermittlungsvereinbarung auch, glaube ich. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Es dürfen gelegentlich über Stunden gemacht werden, aber die aber natürlich abgebaut werden müssen. Okay, ja. Ja. Zu, den, äh, zu den Urlaubstagen es ist es so, dass die Freiwilligen generell Anspruch haben auf zwei Urlaubstage pro Monat. Das heißt, es wären ähm, während den zehn Monaten insgesamt 20 Tage. Allerdings, wenn die Freiwilligen in den Schulferien frei haben, dann haben sie keinen zusätzlichen Anspruch auf Urlaub. Also normalerweise sollten die Schulferien mehr als 20 Tage ausmachen. Das ist die Mindestanzahl und durch die Schulferien kann es auch mal etwas etwas mehr sein. Für bestimmte familiäre Gründe, zum Beispiel ja, Geburt, Hochzeit oder Tod, als Verwandten äh, gibt es die Möglichkeit, noch zusätzliche außergewöhnliche Urlaubstage zu haben, nämlich äh, drei bis zehn Tage, je nach, je nach Situation. Ähm, genau. Äh, zum nächsten Punkt, äh, zwar Abwesenheit äh, aufgrund von Krankheit. Wenn, natürlich, wenn die Freiwilligen äh, krank sind, müssen sie die Einsatzstelle sofort darüber informieren am, am ersten Tag. Es wäre zu empfehlen, mit den Freiwilligen die Prozedur durchzuschmeißen, ob sie das Sekretariat informieren müssen oder die Tutoren. Ähm, da gab es uns auch schon mal Missverständnisse, deswegen empfehlen wir das. Und auch die Frage, ab wann muss der Freiwillige ein ärztliches Attest einreichen. Also das können Sie als Einsatzstelle ähm, entscheiden, ab wann er Ihnen das vorlegen muss. Allerdings müssen die Freiwilligen uns spätestens ab dem dritten Abwesenheitstag eine Kopie vom ärztlichen Attest einreichen. Ja äh, Und auch noch eine wichtige Info, sollten die Freiwilligen unentschuldigt fehlen? Ähm, wir hatten schon mal den Fall, dass, ähm, dass ein Freiwilliger oder eine Freiwillige ähm, mehrere Tage bis zu zwei Wochen gefehlt hat und wir zu dem Zeitpunkt dann erst die Information bekommen haben. Also es wäre was, was auf jeden Fall zu vermeiden ist, einfach aus, ja, aus Gründen. Natürlich, es kann auch mal ein Notfall vorliegen. Ähm, ähm, aus äh, vertragstechnischen und versicherungstechnischen Gründen ist es natürlich wichtig, dass die Freiwilligen nicht, äh, nicht unentschuldigt fehlen. Und sollte das ähm, vorkommen, dann würden wir Sie auch darum bitten, uns zu informieren. Mm, genau. Ähm, wir, also wir sehen jetzt, dass es schon mehrere... Äh, dass es jetzt schon mehrere äh, Fragen gibt im Chat. Vielleicht können wir dann zusammen kurz durchschauen, so wie das jetzt aussieht. Jetzt ähm, ah, sind wir bei den letzten Fragen so. Ähm, ich hoffe, dass Sie den Bildschirm jetzt sehen können und den Chat sehen können. Christina, könnt ihr den Chat sehen? Okay, ja, super. Schauen wir welche Fragen noch offen sind. Ob es noch eine offene Frage gibt. Ähm, es gab eine Frage von ähm, ja genau, das wurde schon meistens äh, von äh, Viktor Seidel beantwortet. Ähm, ja, so also, es gibt keinen Unterschied. Also für uns, seit es denn der, der FDW, wenn ähm, eine Tutorin Anleiterin ist oder eine äh, Lehrerin. Ähm, ähm, ja, wir wissen allerdings, dass als äh, Schulleiterin äh, es gibt vielleicht äh, weniger Zeit, um einen äh, Freiwilligen zu begleiten, und wir empfehlen auch natürlich, ähm, es steht auf die Plattform, wir in aber wir empfehlen natürlich, dass die, ähm, dass es in dieser Ansatzstelle dann zwei Tutoren gibt und nicht nur eine Schulleiterin oder ein Schulleiter als Tutor gibt, äh, weil zeitlich ähm, zu ähm, nicht passend äh, wird. Für die Vergütung der Freiwilligen äh, haben wir leider so also keinen Einfluss. Das äh, geht alles über die Agence du Service Civic, die die Überweisung macht. Äh, wir sind der, dem Problem äh, bewusst. Ähm, ja. also äh, Wir sagen äh, auf jeden Fall alle Freiwilligen, dass sie uns kontaktieren müssen, falls sie große finanzielle Probleme haben. Und das ist auch eine Information, die wir bei dem Jury, Auswahljury, Sagen, falls ähm, so dass ähm, ja, das erste Monat vielleicht äh, schwierig sein kann, es besser ist, so ein paar ein bisschen gespart zu haben, ansonsten sich sofort und so schnell wie möglich an das DFJW ähm, melden. Ähm, Dann hat ja, man noch eine Frage, für... Frage zur Zahlung von 107 Euro. Äh, ob die Freiwilligen auch mehr verdienen dürfen, genau wie unsere Kolleginnen schon geantwortet haben. Ähm, das ist wirklich der Mindestbetrag und ähm, ja es kann das darf gerne mehr sein auch und einige Bundesländer zuschussen das auch mit bis zu 200 Euro genau und ich sehe auch bei Dennis Bramstedt also die Frage über die Versuchungskarte. Ähm, genau es muss alles vorgestreckt werden und ähm, und dann rück, es wird alles rückerstattet vom Dr Walter und zur ähm, Info das steht nicht in der Antwort von meiner Kollegin äh, Viktor Seidel glaube ich Aber das ist äh, Dachte Walter, ist eine private Versicherung. Genau, also dann äh, müssen die Freiwilligen sich also als privat versichert melden. Gut. Dann, genau, dann können wir weitermachen. Mhm. Ähm, genau, dann ähm, würden wir zum nächsten Punkt kommen: ähm, zur Begleitung der Freiwilligen. Ja, äh, die Freiwilligen sind ja jetzt äh, alle hoffentlich äh, gut angekommen. Wir, äh, ja, die, die Rolle der Tutoren und Tutoren beginnt quasi, natürlich äh, sind sie auch schon vorher, vor, Begin vor Ankunft der Freiwilligen mit den Freiwilligen Kontakt gewesen, aber ähm, ja, der erste physische Kontakt ist meistens dann, wenn die Freiwilligen ankommen, am Bahnhof oder am Flughafen. Die Tutoren und Tutoren holen die Freiwilligen meistens ab und sind auch dafür zuständig, äh, die Freiwilligen in der Einsatzstelle natürlich zu empfangen. Wir empfehlen dafür den Anfang auch eine kleine, ähm, ja, eine Vorstellungsrunde zu machen, dass die Freiwilligen wirklich alle Kolleginnen und Kollegen kennenlernen können, ähm, da manche Freiwillige sich dann, ja, manchmal auch ein bisschen, äh, also, ja, schon in Situationen waren, wo sie merkt haben, gegen okay, niemand oder einige kennen sie nicht. Deswegen empfehlen wir das einfach, ähm, ja, dass die Freiwilligen die Möglichkeit haben, alle Kolleginnen und Kollegen auch kennenzulernen. Und oft ist das auch eine Möglichkeit, ähm, schon Kontakte zu knüpfen, äh, wenn die Freiwilligen sich für ein bestimmtes Thema interessieren, zum Beispiel, weil ich jetzt mal auf einen Kunstlehrer treffen und die, äh, die Freiwillige, der Freiwillige sich für Kunst interessiert, dass dann da auch ähm, schon erste Projektideen äh, entstehen können. Ja. Ja. Ähm, ja, von den Profilen der Freiwilligen, äh, ups. Also, ähm, ja, also die Profile der Freiwilligen sind ähm, vor allem französischen Seite sehr, sehr unterschiedlich, ähm, sind auf jeden Fall äh, immer zwischen 18 und 25 Jahre alt und ähm, es wurde es würde keine Abschlüsse verlangt. Sie haben zumindest ein äh, A2-Niveau äh, bei der Sprache her. Also um, meistens die, das Sprachniveau ist zwischen äh, A2 und B1. Aber manchmal weniger, aber dann mit Erlaubnis der Ansatzstelle, äh, wie es dieses Jahr passiert ist. Und, ähm, ja, also. Ja, so also die, die Auswahl der Freiwilligen ist wirklich über die Motivation dann ähm, äh, basiert und ist unabhängig von Bildungsabschluss oder Vorkenntnissen. Ähm, ja, wir achten ebenso bei der Auswahl der Freiwilligen auf die ähm, soziale Kompetenzen. Und daher führen wir auch Sprachanimationsspiele äh, bei den Jurys, äh, bei denen die, also, um, wo wir diese soziale Kompetenzen beobachten können. Dieses Jahr wurde das allerdings etwas schwierig, äh, Schwieriges, weil die online -Juries sind, äh, die Juries sind online äh, stattgefunden. Und äh, ja, daher ja, es, es wurde, dann können wir auch weniger so einschätzen, ob es dann ähm, ähm, so, ob es dann ein Problem geben wird mit sozialen Kompetenzen oder nicht. Aber wir hoffen, dass es äh, dann gut laufen wird. Ansonsten können Sie sich gerne an uns melden. In der Vergangenheit gab es immer äh, auch äh, immer wieder Fehler von Freiwilligen mit psychischen Problemen. Äh, deshalb müssen alle Freiwilligen vor Beginn des äh, Freiwilligendienst eine ärztliche Bescheinigung äh, anreichen, an das DFJW und einen Gesundheitsbogen ausfüllen, äh, in dem äh, sie Auskunft über Vorkrankheiten äh, geben. Ähm, sie dürfen allerdings auch so die Information nicht mitteilen, wenn sie das nicht wollen. Das ist keine Pflicht. Außer der ärztliche Test bei der Gesundheitsbogen sind die Informationen immer vertraulich und ähm, ja, wir dürfen diese Informationen nicht weitergeben. Äh, aber wir empfehlen die Freiwilligen stark, es mit äh, den Tutoren äh, zu teilen, also wenn sie vor Ort ankommen, so in den ersten Wochen. Ähm, ja, dann, äh, wir bitten Ihnen natürlich ein äh, offenes Ohr dafür zu haben und vielleicht kann es auch ähm, dann Missverständnisse im Laufe des Jahres dann äh, vermeiden, ähm, wenn es die Kommunikation dann ähm, klar ist. Ähm, ja, also mit, ja, durch diese äh, Bestätigung und Gesundheitsbogen versuchen wir schwierige Fehler bestmöglich zu, zu begleiten, auf jeden Fall. Also, selbst das, die führt weh. Ähm, ja, trotz aller Maßnahmen gibt es immer manchmal ähm, Überraschungen und ähm, ja, daher sind auch die regelmäßigen Gespräche äh, sehr wichtig, dass Vienny ähm, äh, der Tutor, der äh, einen kleinen Bericht gemacht hat, das gut äh, erzählt hatte. Ja. ja, wir empfehlen äh, generell auf jeden Fall ein äh, Gespräch zu Beginn des Freiwilligendienstes, um zu schauen, wie sind die gegenseitigen Erwartungen an die, ähm, an die Aufgaben und auch an die Begleitung und auch zu schauen, welche, äh, welche Einsatzbereiche sind von Seiten der Einsatzstelle möglich und was sind die Interessen äh, der Freiwilligen. Dann, also das Erste, das ähm, ist, äh, kann wirklich wichtig sein, um, ja, um einfach schon mal so den Rahmen abzustecken und dann ähm, ist es natürlich auch empfehlenswert im Laufe des Jahres mehrere Gespräche zu führen, je nachdem, äh, ja, je nach Freiwilligen, je nach Persönlichkeit, mh, öfters oder, ja, also mehr oder weniger. Ähm, genau, zum Beispiel haben wir auf unserer Plattform ähm, zwei Leitfäden für, die, für Gespräche zur Verfügung gestellt, die einfach als Beispiel dienen können. Einmal für monatliche Gespräche, ähm, die Sie führen können, welche Fragen Sie da stellen können oder auf welche Themen Sie eingehen könnten und ähm, dann haben wir noch ein Beispiel ähm, auch für vierteljährliche Gespräche, wie man zum Beispiel ähm, immer zu bege oder immer kurz vor den vor den ähm, Begleitseminaren führen könnte, um so ein bisschen einen, einen Rhythmus äh, da drin zu haben. Und äh, das empfehlen wir auf jeden Fall, um einfach die Möglichkeit zu geben, äh, sich gegenseitig Rückmeldungen, Feedback zu geben, äh, wie es läuft, was gut läuft, was weniger gut läuft und äh, was man vielleicht oder wie man wie man vielleicht äh, bestimmte Punkte verbessern kann. Ja. Und äh, natürlich kann der Rhythmus auch angepasst werden, dass man am Anfang vielleicht regelmäßiger Gespräche führt und dann merkt, okay, das ähm, das läuft sehr gut und äh, und den Rhythmus ein bisschen ein ähm, bisschen runterfährt. Ja, die ähm, wie gesagt die äh, Beispiele finden Sie auf der Plattform. Genau, also ähm, generell dann ähm, äh, unsere Unsere Freiwillige dann hat auch äh, mehrere, äh, mehrere Erfahrungsberichte von den äh, Freiwilligen und von den Tutoren von den letzten Jahren gelesen und so also mehrere äh, Tipps dann äh, zusammengelegt ähm, und äh, ja, das könnt ihr dann, im Poster können, können sie jetzt auf dem Bildschirm auch noch lesen. Das sind äh, ja, also erstens steht das, dass die Freiwilligen gut ins pädagogische Team integriert, ähm, werden sollen. Ähm, ähm, ja, die müssen. Ähm, wir bitten Ihnen, also die Freiwilligen als äh, volles Teammitglied vorzustellen. Ähm, ja, die Freiwilligen so, sind manchmal nicht so alt oder fast genauso gleich alt wie, wie die Schüler, wie die ältesten Schüler. Und es kann nötig sein, die Freiwilligen dabei zu unterstützen, so deren Platz. Äh, innerhalb des, des, der Einsatzstelle zu finden und damit sie sich als legitimes Mitglied äh, finden können fühlen können ähm, ja. der zweite Punkt ist auf die Freiwilligen zugehen und sie an Vertrauen gewinnen lassen es ist vor allem im ersten Monat äh, mit, also es ist gut mit der oder mit dem Freiwilligen wohlwollend äh, sein sie oder er kommt aus einem anderen Land, muss seine fremde Sprache sprechen, ihre Kollegen Aufgaben, äh, also äh, ihre Kollegen so Aufgaben, die neue Umgebung kennenlernen, also manchmal ist es sogar das erste Mal, dass sie also lang im Ausland äh, gehen. Äh, ja, und diese Phase des Entdeckens äh, und der Angewöhnung ist wichtig, äh, vor allem die, die, die ersten Monate. Und ja, also ist sehr wichtig für die Angewöhnung und damit die Freiwilligen ähm, im Laufe des Monats Vertrauen gewinnen um zu können. Äh, ja, der dritte Punkt ist äh, die Betreuung, die Begleitung. Also die Freiwilligen sind generell, aber ganz besonders am Anfang äh, so wichtig zu betreuen. Ähm, am Anfang sollen sie so klare Aufgaben ähm, haben. Ähm, ähm, ja, und dann vielleicht im Laufe des Jahres, dann kann das also mehr flexibler sein oder dann gewinnen die auch mehr Autonomie, Selbstständigkeit, aber ja, das ist immer ein bisschen schwierig, dann äh, äh, es ist immer schwierig auch ähm, also für die als erste Berufserfahrung zum Beispiel. Und daher so je äh, klarer die Aufgaben sind, äh, desto äh, Einfacher wäre das ähm, für die Freiwilligen, um in den nächsten Wochen sich entwickeln zu können und mehr Selbstständigkeit zu haben. Ähm, ja, der vierte Punkt ist, ähm, ähm, ja, so die, die Freiwilligen Aufgaben geben. Das heißt, ähm, äh, ja, das sind keine Arbeitsnehmer, wie schon gesagt, und infolgedessen also dürfen sie die, nicht die gleiche Verantwortung wie ein Teammitglieder haben und ähm, ja, die, die müssen nicht auch nur in den Unterricht unterstützen, die können auch AGs anbieten oder oder außerschulische so Aktivitäten dann veranstalten, wenn sie das möchten, ja. wenn Sie als Tutor das möchten und wenn die Freiwilligen das auch möchten. Äh, und der letzte wichtigste Punkt ist eine vertrauliche Atmosphäre zu schaffen, damit die Freiwilligen sich bei Problemen oder Schwierigkeiten an Sie wenden können. Also wir ja, wir empfehlen immer die, die Freiwilligen, äh, sich in den Tutoren zu wenden, falls es Probleme gibt. So erstmal mit ihnen äh, die die, äh, ja, die Un Unsicherheiten dann so mitteilen. Aber manchmal trauen sie sich nicht immer und mit einer vertraulichen Atmosphäre dann geht es äh, einfacher. Ja, jetzt ja. können wir weiter, glaube ich. Genau, dann ähm, wollten wir Sie noch auf einige Dokumente verweisen, die Sie auf der Plattform mir finden können. Ähm, da, dort in der Bibliothek äh, sind einige Dokumente, die für Sie ähm, interessant sein können. Interessant sind ähm, einmal ähm, ein Leitfaden like für die Einsatzstellen, ähm, wo Sie einfach auch nochmal, wie jetzt auch Infos zum Freiwilligendienst bekommen, äh, praktische Tipps äh, zum Freiwilligendienst und, und zur Begleitung. Dann gibt es äh, einen pädagogischen Leitfaden für Tutorinnen und Tutoren, ähm, das ist etwas ähm, etwas äh, allgemeinerer Leitfaden, wo es wirklich um, um Konzepte, um äh, pädagogische Konzepte geht um ähm, ja, und Theorien, also auch um die Frage des Kulturschocks ähm, und die Anpassungsphase der Freiwilligen, ähm, das ist etwas, wo Sie auch gerne einmal reinschauen können. Und ähm, ja, dann finden Sie auch den, den Leitfaden für die Freiwilligen äh, auf der Plattform, den, die, den der Leitfaden, der den Freiwilligen zur Verfügung steht. Ähm, und ähm, einen Krisenplan, also für bestimmte Notfallsituationen, äh, bekommen Sie da Infos, wen Sie kontaktieren können. Es gibt zum Beispiel auch eine Notfallnummer vom DFJW, die dort auch ähm, notiert ist. Und äh, ja, ansonsten finden Sie dort auch die, das ähm, Infoblatt ähm, zur, zur Corona-Situation. Also wir hatten Ihnen eben am Anfang auch schon ein paar Infos über die aktuelle Situation gegeben. Und die Infos bekommen Sie, ähm, finden Sie in diesem Infoblatt, das sich auch in der Bibliothek befindet. Sie können sich einfach mal die Dokumente anschauen, genau, und natürlich auch noch die, ähm, die Leitfäden ähm, für, die, für die Gespräche, für die monatlichen oder ja. Quartalgespräche. Ja, das äh, Webinar ist ganz bald zu Ende. Falls Sie noch Fragen haben, dann können Sie das äh, sehr gerne jetzt äh, schon äh, abtippen, sodass wir noch äh, dazu kommen können. Ähm, ja. ja, also wir warten mal ein bisschen, dass Sie dann alles äh, noch schreiben und teilen die allerletzte Infos noch mit. Mhm. Genau, dann würden wir einfach nochmal ähm auf die Fragen gucken. Genau, es wurde einmal nach, äh, nach der Anschrift von Dr. Walter gefragt. Also generell, die Freiwilligen haben auch einen ausführlichen Leitfaden zur Versicherung bekommen, äh, wo, die, wo die genauen Infos auch drinstehen, an wen sie die, ähm, die Belege, also die, ähm, ja, die, die Rechnung und Belege einreichen müssen, wenn sie beim Arzt waren. Ähm. Dann genau, gibt es noch eine Frage zur Zahlung der Aufwandsentschädigung. Ähm, da können sich die Freiwilligen gerne äh, individuell nochmal an uns wenden, ähm, weil ja, die, ähm, wir können das auf der Plattform der Agence du Cédric Civic nachschauen, wie der aktuelle Bearbeitungsstand ähm, ihrer Unterlagen ist. Die ähm, Freiwilligen müssen nämlich einen Vertrag unterschreiben und ähm, der wird dann an die Agence du Service-Civic weitergeleitet. Deswegen können wir nicht generell sagen, wann die erste Zahlung kommt. Das ist wirklich bei, bei jedem Freiwilligen, kann das je nach Bearbeitungsstand und ob noch Dokumente gefehlt haben und ähnliches unterschiedlich sein. Genau, ich sehe jetzt, dass es noch Informationen gibt, also von, von humburg Oder hast du das gerade, Christina, dann beantwortet? Noch nicht, ne? ähm da gab es zwei Fragen, genau die zweite noch nicht. Ähm, genau, ja, die zweite Frage war, ob wir, äh, ob Sie ähm, eine formlose Teilnahmebescheinigung für das Webinar haben könnten. Ähm, ja, aber also ja, wir, so ja. wir werden Ihnen auf jeden Fall noch, äh, ich höre äh, etwas im Flur, also, äh, ja, dass äh, Lorin dann kurz äh, das abschalten könnte, das wäre super. Äh, vielen Dank im Voraus. Ähm, ja, also äh, wir können auf jeden Fall noch, äh, das, äh, so die Tagesordnung haben wir schon per E-Mail geschickt, Ich ich ganz gerne wieder machen. Ein Link zum, äh, zum Video werden wir Ihnen auch noch ähm, schicken können, der nächsten Tage. Und äh, warum nicht das PDF auch, das können wir sehr gerne noch machen. Ähm, ja. Und dann, was war die, genau die Frage? Und die Frage war bezüglich einer Teilnehmensbescheinigung. Also, wenn Sie dann eine Bescheinigung nochmal separat brauchen, kontaktieren Sie vielleicht am besten Ihre DFW-Ansprechpartnerin separat nochmal und dann können wir Ihnen das auch schicken. Ja, das ist vielleicht das einfachste, genau. Mhm. Ja. Okay. Ähm, eine Frage zu, zu der Anmeldung. Genau. Ja. Das ist die Frage, wie, ja, wie dringend die Anmeldung ist. Also, normalerweise. Ist es so, dass man sich innerhalb von zwei Wochen anmelden muss? Sie schreiben jetzt, durch Corona gibt es keine Termine. Ich gehe dann davon aus, dass sich dass dadurch natürlich die Anmeldung, auch, die Anmeldung auch später erfolgen kann. Da müssen Sie vielleicht einfach beim Einwohnermeldeamt nachfragen. Aber wenn die keine Termine vergeben können, dann werden Sie ja wahrscheinlich nicht erwarten können, dass man sich innerhalb der zwei Wochen anmeldet. Also würde ich einfach sagen, der nächstmögliche Termin und denke, dass das dann kein Problem sein sollte. Ja. Ich lese auch von Bettina Richter, ähm, ob wir ähm, außer den schon genannten Ideen weiter Aufgaben die Freien schon übernehmen können. Äh, ja, also wir haben zwar also so natürlich also im Laufe des Jahres so immer mehr und mehr Ideen von Aufgaben von alle Schulen und alle Tutoren. Ähm, es gibt eine Zusammenfassung in dem äh, Leitfaden für äh, Ansatzstelle. So, dieses äh, Leitfaden können Sie auf die WFIn-Plattform hochladen ähm, oder bald hochladen. Ich glaube, das ist noch nicht online, aber das kommt noch äh, in den nächsten Tagen, nächste Woche, auf jeden Fall. Und äh, ja, da haben Sie, ich glaube, so zwei oder drei Seiten mit unterschiedlichen Aufgaben von Freiwilligen. Ähm, ansonsten können Sie auch gerne Ihre Ansprechpartnerin vom DFJW dann äh, anrufen und ähm, äh, ja, da, darüber so können wir auch noch genauer also sprechen, was für Aufgaben so diese genau freiwillige dann machen könnte oder, oder nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das genau so viel mehr hilft, aber. Und. Ja, es gab noch eine Frage zum Führungszeugnis und zum Masernschutz. Also das polizeiliche Führungszeugnis haben wir generell von den Freiwilligen angefordert. Wenn Sie das auch benötigen, können Sie uns auch einfach nochmal separat kontaktieren. Bezüglich Masernschutz müssen Sie eine E-Mail bekommen haben. Das haben wir, darüber haben wir die Freiwilligen informiert. Und da müssten Sie einfach individuell mit den Freiwilligen schauen, wenn Sie da eine Nachweis, den Nachweis brauchen, dass die Freiwilligen Ihnen den zukommen lassen. Genau, also wir sehen, dass es noch eine Antwort kommt und ähm, vielleicht auch also bestimmt auch noch die letzte Information. Wir haben jetzt schon die zehn Minuten äh, über. Der, nachgezogen. Ähm, wir warten auf die letzte Information und es ist. Äh, äh, ja, zwei Personen tippen noch. Okay. Okay, genau, also ja, jetzt kam noch mal die Info genau, dass sie äh, dass der Nachweis noch nicht vorliegt äh, bezüglich Masernschutz, also einfach noch mal äh, mit den Freiwilligen direkt äh, am besten drüber sprechen und und sie bitten das. Ihnen das ja. Dokument zu überreichen. Ja, das wird ja individuell ist also ein individuelles Problem zu sein. Ähm, ja, also wir werden jetzt äh, demnächst das Webinar schließen. Ich wollte vielleicht nur ganz kurz äh, mitteilen, also nach äh, fünf Jahren der dann in der w dann kehre ich in die Bretagne zurück äh, ab äh, Ende Februar und werde dann nicht mehr in, also die Freiwilligen so für das komplett vollständige Jahr begleiten können. Aber eine Nachfolgerin dann äh, wird sich auch noch ähm, ja, so um die Gruppe C und F weiter kümmern. Äh, genau. Ich freue mich auf jeden Fall, mit Ihnen allen gearbeitet zu haben. Ähm, ja, das vielleicht noch. Ja. Genau. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir haben uns über Ihre, über Ihre Fragen gefreut. Und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag. Und wenn Sie generell Fragen haben, können Sie sich immer natürlich an uns wenden. Am besten einfach an die entsprechende Ansprechpartnerin. Und dann antworten wir Ihnen gerne auch per Mail oder telefonisch. Genau, wir bleiben Ihnen mal sehr gerne zur Verfügung. Genau, telefonisch oder per E-Mail. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Und äh, ein schönes Jahr mit den Freiwilligen äh, an Ihnen. Tschüss. Tschüss.